Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum ich jetzt vor so einem großen Aquarium stehe und was das jetzt für einen Sinn machen soll. Und die Antwort ist ganz einfach. Ich tue das, weil ich das kann. <lacht> Seit ich nämlich Greenscreen oder Chroma Key für meine Videos nutze, das ist eine spezielle Technik, seitdem kann ich eigentlich sein, wo ich möchte. Jetzt im Moment noch vor dem Aquarium. Dann im selben Moment bin ich ähm, ja, leider ein bisschen zu warm angezogen, direkt am Meer bei den Surfern. Dann bin ich äh, hinter einem, also vor einem wunderschönen Horizont. Ich kann vor einem Berg sein, vor einem Wasserfall. Ich kann wirklich sein, wo ich möchte. Und ich kann ganz einfach meine Message, die ich äh, mitteilen möchte, das Ganze vor einer schönen weißen Wand machen oder vor einer blauen Wand. Ganz egal. Wo ich sein möchte, das kann ich hiermit machen mit dieser Greenscreen-Technik. Und ähm, ja, Sie kennen das wahrscheinlich aus meinem Video schon seit einiger Zeit, dass ich irgendwelche Hintergründe äh, hinter mir habe, aber dass teilweise ähm, ja, die Qualität nicht ganz gut war. Also, ich experimentiere mit dieser Greenscreen- oder Chromakin-Technik schon einige Zeit, aber ich möchte jetzt und eine Empfehlung abgeben, nämlich aus folgendem Grund. Hätte ich schon vor längerer Zeit den Videokurs von Ivan Galileo, das ist einer der absoluten Fach meiner im deutschsprachigen Raum für alle Fragen wie Videomarketing und Videos erstellen, äh, von Grund auch, äh, ja, einfach einer der Experten, sage ich jetzt mal, ich hätte jetzt fast die richtigen Worte nicht dafür gefunden, aber ist einer der Experten und er hat einen eigenen Kurs für Green Ja, der Kurs ist einfach klasse, ich habe zum Beispiel auch beim Ivan Galileo gelernt, wie ich in meinem eigenen virtuellen Studio stehen kann. Da bin ich jetzt gerade, wenn Sie das jetzt anschauen. Und ja, Sie sehen jetzt schon, den Ivan hier neben mir. Und ich möchte Ihnen jetzt einen Tipp geben, wenn Sie Interesse haben, wenn es für Sie okay ist, mehr über diese Greenspring und chromacy zu lernen dann klicken Sie einfach jetzt auf den Link unter diesem Video. Dann kommen Sie zu einer Webseite, wo der Ivan in ca. 30 Minuten die video Grund so unglaublich viele Mehrwerte gibt und Ihnen so viel über GreenStream vor allem wie Sie dann danach mit diesen Videos sich können, wie Sie selbst Ihre Ziele besser visualisieren können und so weiter. All das sehen Sie völlig kostenlos in diesem Video. Natürlich haben Sie dann im Anschluss auch die Möglichkeit, den Kurs für ganz kleines Geld zu erwerben. Und ja, wie gesagt, alles, was Sie jetzt tun sollten, ist auf den Link unter diesem Video klicken. Dann sehen Sie sich einfach mal ganz in Ruhe und entspannt dieses Video an. Holen Sie sich eine Tasse Kaffee, genießen Sie diesen Vortrag und diese äh, Show, die Ivan Ihnen hier zeigt. Und ziehen Sie sich so viele nützliche Tipps wie Sie nur können aus diesem kostenlosen Video. Wie gesagt. Wenn dann Ihre Begeisterung auch so äh, geweckt ist, wie es dann bei mir war, dann können Sie einen Kurs für ein ganz kleines Geld kaufen. Aber jetzt zuerst mal auf diesen Link klicken. Ich kann nur eins sagen, hätte ich diesen Kurs schon vor längerer Zeit gekauft, hätte ich mir bei allen Fragen rund um Greenstream wirklich einiges an Geld erspart. Gut, also jetzt auf den Link klicken und ja, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Wiedersehen.